In dem blauen Kästchen habe ich einen Arduino Micro eingebaut und drei Temperatursensoren am OneWire Bus. Die drei Temperatursensoren werden der Reihe nach abgerufen und in der unteren Zeile im Display angezeigt. Im oberen Display wird nach Durchlauf der drei Sensoren ein Mittelwert ähm, errechnet und dort angezeigt.